Wie kann man die Daten einer Umfrage aus LIME-Server in SPSS exportieren? Der erste Schritt ist natürlich, die Umfrage auszuführen und dann zu stoppen, wenn man alle Daten gesammelt hat. Dann werde ich gefragt, ob ich die Umfrage zeitlich beenden möchte oder deaktivieren. Da klickt man auf Umfrage zeitlich beenden und dann kann man die Daten exportieren. Und zwar findet sich das hier ganz rechts unter dem Punkt Antworten. Und dann kann man da auf Antworten und Statistik klicken. Und dort wieder hat man wieder hier eine ganze Reihe an Menüpunkten und findet dann hier Export. Da kann man dann auswählen, exportiere Ergebnisse in eine SPSS-Datei. Jetzt werde ich erstmal gefragt, ob ich alle Antworten exportieren will. Ja, welche SPSS-Version ich habe, 16 oder höher. Und dann kann ich jetzt hier die Syntax und die Daten exportieren. Hier ist erklärt, wie es funktioniert. Man lädt also erst die Daten und die Syntaxdatei runter und dann muss man in der Syntax den Dateifahrt für die Daten einmal kurz anpassen, um dann sozusagen mit der Syntax den Datensatz einzulesen. Ich zeige mal beide Schritte. Der erste Schritt ist das Exportieren der Syntax. Und da gehe ich jetzt mal direkt auf Datei öffnen. Und Sie sehen dann gleich, dass sich die Syntax in SPSS öffnet und parallel dazu kann ich schon mal die Daten exportieren. Und Sie sehen jetzt hier unten, habe ich dann beides geöffnet, Daten und Syntax. Okay, jetzt öffnet sich äh, SPSS. Ich kann die Ausgabe hier erstmal wegklicken. Und Sie sehen jetzt, wenn Sie auf das SPSS-Symbol hier klicken, Sie haben jetzt einen komplett leeren Datensatz. Es wurden also keine Daten heruntergeladen, sondern nur eine Syntax. Jetzt die ganzen und so weiter drin stehen, die Sie in Lime Survey definiert haben. Was jetzt fehlt, ist dieser zweite Schritt, dass man diese Zeile, in der der Datensatz angesprochen wird, jetzt so anpasst, dass das mit dem Dateifad übereinstimmt, wo man jetzt gerade diese Datei hingeladen hat. Also das heißt, Sie sehen, hier steht schon mal der komplett korrekte Dateiname für den Datensatz, aber es muss noch ergänzt werden um den Dateifad wo Das Ganze hingespeichert wurde. Dafür gehe ich hier nochmal in meinen Explorer und hier, wo die Daten runtergeladen wurden, kann ich ja klicken auf im Ordner anzeigen. Dann geht er in meinen Download-Ordner, wo der Datensatz hier angezeigt wird, und dann kann ich hier oben drauf klicken und dann bekomme ich den kompletten Dateifahrt. Das kopiere ich also einmal und dann gehe ich wieder in SPSS in meine Syntax und füge das dann genau hier ein. Sie sehen also, jetzt steht hier der komplette Dateifad. Noch darauf achten, dass natürlich auch hier nochmal ein Backslash hin muss. Dass es also so aussieht, dass Sie den Dateifad komplett haben und dann hier den Dateinamen. Und dann müssen Sie die Syntax einmal komplett laufen lassen. Dafür kann man alles markieren und das ausführen. Oder man kann hier auf Ausführen gehen und dann alle. Dann läuft die Syntax einmal komplett durch. Und sobald das geschehen ist, können Sie dann in den Datensatz reingucken. Und dann sieht man, das hat hier alles wunderbar funktioniert. In der Datenansicht sieht man die Fälle. Ich habe jetzt hier nur zwei Fälle in meinem kleinen Datensatz drin. Und in der Variablenansicht sieht man, dass zu den Variablen, hier waren, ich hatte hier so drei, vier Fragen, dass zu den Variablen auch immer die Wertelabels hier exportiert wurden. Also Stimme voll und ganz zu, Stimme zu und so weiter. Alles, was man an Antwortoptionen in Lime-Survey definiert hat, wird auch hier in SPSS exportiert, sodass man dann direkt mit den Daten arbeiten kann. Viel Erfolg bei der Umsetzung.